So, herzlich willkommen allerseits zur letzten Einheit in diesem Hörsaal für heute nachmittags. Die Einheit ist dieses Mal eine Demo-Session, eine interaktive. Wir werden jetzt, haben insgesamt 50, 60 Minuten Zeit. Der Vortragende oder Vorzeigende ist Jakob Mix und wird uns demonstrieren, wie man Geodaten auf der Kommandozeile verarbeiten kann. Grundsätzlich können wir auch gerne während der Demo-Session Fragen beantworten. Es wäre dann sinnvoll, dass wir äh, das Mikrofon verwenden, damit dann auch auf Videoaufzeichnungen für später die Fragestellung äh, klar hörbar ist. Dann übergebe ich einfach das Mikrofon sozusagen an ja. Jakob und Alles klar. viel Vergnügen. Ja. Ähm, vielen Dank für die Einführung schon mal und freut mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wie gesagt, es geht heute um GDAL OGA, die Kommandozeilen-Tools. Äh, kurz zu mir. Ich ähm, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZGIS, also im Fachbereich für Geoinformatik an der Uni Salzburg und bin in unserer Arbeitsgruppe hauptsächlich für die ähm, Geodatenverarbeitung zuständig und Oft hat man immer die ähnlichen oder selben Aufgaben oder man hat es mit sehr vielen äh, Daten, Geodaten zu tun. Und irgendwann bin ich auf das äh, Tool äh, GDAL OGA gekommen und die äh, Kommandozeilenwerkzeuge Und ich fand es am Anfang gar nicht so äh, leicht reinzukommen. Und deswegen dachte ich mir, äh, schreibe ich mir mal ein paar Befehle zusammen und dann ging es eben so weiter. Dann habe ich einen Blog-Eintrag äh, darüber geschrieben und jetzt dachte ich, äh, zeige ich äh, ein paar Beispielen, wie man eben äh, übliche Probleme äh, damit lösen kann. Äh, sonst zu mir: Ich bin auch äh, freiberuflich nebenzu etwas tätig. Dann äh, bin ich im FOSGIS-Umfeld aktiv, bin äh, also OSGeo Charter Member, und ich organisiere mit äh, noch anderen Kollegen in Salzburg das Meetup äh, MapTime Salzburg. Also wir treffen uns ungefähr einmal im Monat und reden über Geo-Themen und äh, tauschen uns aus und Genau, sonst mache ich gerne alles, was mit Open Source Geoinformatik programmieren zu tun hat. Und ähm, ja, fangen wir gleich mal an. Äh, was ist denn äh, GDAL OGR? Also, ganz technisch gesprochen, ist es eine äh, C-Bibliothek, die dazu gedacht ist, um äh, verschiedene Geodatenformate ineinander zu überführen. Und es, äh, man kann äh, GDAL. Ähm, eben man muss es nicht C++ benutzen, um auf GDAL zugreifen zu können, sondern es gibt sehr viele ähm, andere Schnittstellen. Also man kann zum Beispiel mit Python oder R kann man auf äh, GDAL zugreifen oder eben auch mit der Kommandozeile und äh, GDAL, kann man sagen, gehört eigentlich schon zu der kritischen Infrastruktur vom, der, vom ganzen Open-Source-Ökosystem. Also die alle, alle großen Programme bauen darauf auf, zum Beispiel QGIS äh, benutzt GDAL hinten, dann PostGIS, Map Server, Genau, das sind also wie gesagt, das wird immer hinten äh, als äh, Bibliothek benutzt, um alle Daten einzulesen und weiterverarbeiten zu können. Sch ähm, schauen wir uns erstmal die Webseite an, also einfach chidal.org äh, und ähm, mittlerweile schaut die Website eigentlich äh, halbwegs äh, benutzerfreundlich aus. Vor ein paar Monaten war die noch ziemlich äh, retro ausgeschaut und jetzt hat sie einen neuen Look und Feel. Also ist, äh, Angenehmer geworden jetzt zum äh, Lesen. Und insgesamt ist es eh so, dass alles sehr gut dokumentiert ist. Also es sind auch sehr viele ähm, Spezialfälle dokumentiert, davon sollten sich nicht abschrecken lassen, aber wenn man vorhat, sich jetzt genauer mit GDAL OGR zu be, äh, beschäftigen, dann kommt man früher oder später an der Dokumentation nicht vorbei. Und ähm, jetzt zeige ich erstmal, was äh, GDAL prinzipiell kann. Hier gibt es eine Übersicht über alle ähm, Raster-Driver, äh, also die Treiber, also ähm, alle verschiedenen Rasterformate, formate die äh, GDAL lesen und äh, teilweise, also meistens auch schreiben kann. Und ich persönlich kenne die meisten gar nicht, aber es sind auf jeden Fall äh, die alle Gängigen dabei und wenn man jetzt irgendein exotisches Format hat, hat man gute Chancen, dass man es mit GDAL verwandeln kann. Dann, äh, hier steht rechts dran, äh, gehen wir noch mal ganz hoch, was man genau mit dem äh, Treiber machen kann und manchmal ähm, ist ein bestimmter Treiber nicht bei der Standardinstallation dabei, dann muss man Chidal unter besonderen Voraussetzungen installieren, aber die üblichen ähm, Treiber sind normalerweise eigentlich alle dabei. Dann kann man genau, gleich noch zu den Rastern dazu sagen, ursprünglich wurde Chidal auch äh, für Rasterdaten äh, begonnen, und äh, aber recht bald kam eben auch dann ein äh, die Vektorteil dazu und der heißt dann in GDAL OGR und kann eben ganz viele verschiedene Vektordaten, also CSV-Dateien, da werden wir später drum kommen, GeoJSON GeoPackage GPX und so weiter und noch, und noch viel mehr, Postgres und zu jedem gibt es dann auch eine eigene ähm, Seite, wo dann speziell dran steht, was ähm, dieser Treiber kann und worauf man achten soll und weiter unten stehen meistens auch ähm, Kommandozahlen, äh, Auszüge, um, um äh, genau um die üblichen äh, Anwendungsfälle eben abzudecken. Dann GDAL ist natürlich Open Source, kann man sich angucken bei GitHub und Machen wir mal kurz einen Refresh. Ähm, ja, man sieht hier, äh, vor sieben Stunden war der letzte Commit und man kann auch äh, schauen, wer das alles entwickelt und äh, wie lang es das schon gibt. Und hier, man sieht eben, das ist von 1998 bis heute immer in sehr, sehr aktiver Entwicklung. Hat äh, gestartet, wurde durch, das, durch den Frank Wermadam äh, und wird jetzt hauptsächlich äh, maintained von Evan Roald und äh, aber auch äh, von vielen anderen eben äh, wird immer regelmäßig äh, beigetragen. Also GIDA ist definitiv eine Software, auf die man sich verlassen kann. Und ähm, wie gesagt, heute schauen wir uns die äh, Kommandozeilenprogramme an, die, da hat auch jede, ähm, jede eine eigene Beschreibung. Zu Raster gibt es äh, ganz, ganz viele und zu Vektor gibt es auch ein paar. Allerdings nicht ganz so viele und meistens braucht man jetzt äh, OGR-Info, OGR-to-OGR und ich werde auch heute hauptsächlich auf Vektordaten eingehen und eventuell noch ähm, einen kurzen Überblick über die Rasterdaten geben. Okay, dann genau zur Installation, also ich bin jetzt hier auf Linux unterwegs, konkret auf Ubuntu, da kann man das Ganze mal über den Package Manager installieren oder über ähm, Ubuntu GIS Repository kann man sich dann noch die neuere Version installieren. Allerdings für die meisten Operationen, die man braucht, äh, tut es eine ein bisschen ältere Version auch, außer man hat es wirklich ganz, ganz neue Datenformate, dann macht es natürlich Sinn, jetzt eine ganz neue Version von GDAL sich zu holen. Äh, wenn man auf Windows ähm, arbeitet, kann man sich die OSGO for äh, Windows, ähm, das Programm runterladen oder diese Shell und da sind auch ganz viele Sachen schon vorinstalliert, unter anderem auch GDAL und dann kann man direkt ähm, in Windows eben auch die ganzen Kommandozeilen-Tools benutzen. Jetzt habe ich einen Ordner vorbereitet mit verschiedenen Geodaten. Also, ich hoffe, jedem ist die Kommandozeile halbwegs vertraut, sonst äh, lernt es jetzt während dem Vortrag ein bisschen. Und wir fangen an äh, mit dem Programm ähm, OGR Info. Das ist ein Programm, mit dem man erstmal die groben Informationen über einen bestimmten Layer herausfinden kann. Also bei mir konkret ist es ganz oft so, dass ich äh, bestimmte, dass ich einen Ordner voller verschiedener Daten bekomme und ich könnte natürlich dann immer jeder jede einzelne Datei in QGIS reinziehen und mir angucken, aber manchmal sind es auch sehr große Daten oder es dauert einfach viel zu lang und dann ist es praktisch, wenn man auch einfach schnell mit der Kommandozeile mal kurz reinspitzeln äh, kann und zu gucken, was drin ist. Und ich habe jetzt hier ähm, mal ein äh, GeoJSON mitgebracht, dann ein, ein TIFF, also ein RAS-Datei für später, eine OSM-Datei, ein ähm, großes GeoPackage, ein bisschen kleineres GeoPackage, dann eine SQLite-Datei, ein Ordner voller Shapefiles, ähm, CSV-Datei und noch äh, GPX-Datei. Und jetzt, ähm, ja. ja. Der Beamer der zeigt es irgendwie nicht ganz an, aber. So sollte alles da sein, ja. Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal mit dieser ähm, Chapters GeoJSON an. Und für die Leute, die äh, GeoJSON kennen oder nicht kennen, das ist im Prinzip eine ganz normale Textdatei, wo alles drinsteht. Und ich kann jetzt OGR-Info machen und ähm, chapters.json und äh, habe jetzt dann hier, kriege ich jetzt die Informationen, ähm, das Laden hat geklappt, und ähm, aber es sonst, sonst noch nicht so viel in, äh, relevante Informationen, sondern sagt, es ist, äh, diese Datei hat einen Layer, der heißt auch chapters, also genauso wie die Datei und ist vom Datentyp Punkt. Und, wenn ich jetzt mir eben diesen einen Layer anschauen möchte, dann... dann muss ich kurz gucken. Eigentlich. Ah genau, ich wollte nur in die andere Shell rein. Ähm, dann gehe ich ocr info Jason. Genau, wie gesagt, ich habe hier meinen eigenen, meinen einzigen Layer. Dann, um den mir anzuschauen, äh, gebe ich dann einfach den Namen des Layers direkt danach ein und jetzt kriege ich im Gegensatz zu vorher eigentlich viel zu viele Informationen, sondern ich habe hier ähm, über 100 Punkte und jeder dieser 100, äh, über 100 Punkte ist jetzt komplett aufgelistet mit allen Attributen und auch ähm, der Geometrie und um jetzt nur einen Überblick zu kriegen, ist es fast schon zu detailliert und dann kann, um nur eine grobe Übersicht zu bekommen, kann ich jetzt mit den zusätzlichen Parameter SO benutzen, das steht für Summary-Only, also nur eine Zusammenfassung anzeigen. Und bekommen dann hier jetzt eine ganz nette Zusammenfassung, und zwar erstmal wie der Layer heißt, dann welcher Geometrie-Typ da ist, wie viele Features, also wie viele Punkte ich habe, dann hier ein Extent. also das sind, ähm, nur kurz zur Information, das sind Map-Time-Chapters, also dieses äh, Meetup, von dem ich vorher erzählt habe, das gibt es überall auf dieser Welt, und äh, das sind eben alle verschiedenen Orte, die es gibt und das, äh, wenn man es anschaut, den Extent, also ziemlich überall auf der Welt verteilt. Dann kann man sich das Koordinatensystem anschauen und das ist dann erstmal so ein sehr langer String, der vielleicht ein bisschen unübersichtlich scheint. Eigentlich, also meistens braucht man eigentlich hier nur diesen, ähm, die letzte Zeile, da steht dann einfach dran EPSG 4326, also ganz normale ähm, Mercator. Und halt da unten stehen dann für, jede, ähm, für jedes Attribut von äh, oder jede Spalte steht eben dran, was es ist und welcher Datentyp das ist. Dann gibt es aber auch noch ähm, einen äh, Trick, wenn ich jetzt sagen will, ich habe jetzt äh, Chapters, dann kann ich auch sagen, ich mache jetzt sag, äh, minus AL, dann soll er mir von allen Layern, die in diesem... Äh, dieser Datei vorkommen, die Zusammenfassung geben und ich muss dann nicht extra nochmal nach, nachträglich eintragen, ich will jetzt diesen äh, Chapters layer. Aber da komme ich später eben auch noch genauer drauf. Was haben wir denn noch? Wir haben das geliebte Shapefile, das wir alle wahrscheinlich schon sehr häufig äh, benutzt haben. Also besteht immer aus ähm, mindestens drei oder vier oder fünf Dateien und ist also eigentlich immer noch. Äh, wird häufig so als der de facto Standard benutzt. Es gibt jetzt mittlerweile auch schon Bestrebungen, dass man Geo-Package ähm, einsetzt anstatt von äh, Shapefile und da werde ich dann auch noch später noch Beispiele bringen. Und um jetzt hier mal anzuschauen, ähm, was da drin ist, kann ich jetzt wieder auf meinen äh, irgendein Shapefile gehen und sagen, ich will hier die Zusammenfassung haben und äh, von und hier ist es eben auch so, wenn ich jetzt hier dieses äh, Shapefile öffne, dann habe ich eben einen Layer, der zufälligerweise genauso heißt wie die Datei, muss zwar nicht so sein, und dann kann ich jetzt entweder ähm, sagen, ich öffne jetzt wieder den Layer Countries im Shapefile Countries und wir eine Zusammenfassung haben, ähm, hat sehr viele ähm, Spalten und bekomme dann hier eben meine Informationen. Und... Was ich, äh, oder was ich erst recht spät entdeckt habe, ist, dass ähm, GDAL kann einen ähm, Ordner voller Shapefiles als eigene Datenquelle äh, erkennen. Und wenn ich jetzt sage, OGR-Info von meinem äh, Shape-Ordner, dann sagt er, ich habe jetzt ähm, zwei Layer in diesem Ordner und kann so tun, als ob das jetzt quasi eine große Datenquelle wäre, wo es eigentlich nur ein Ordner ist und kann dann sagen, OGR Info von meinem Shape Ordner und jetzt will ich den Layer Places haben und oh, jetzt habe ich jetzt das SO vergessen, das heißt, ich kriege jetzt jedes einzelne Feature, ähm, aber genau, ich habe verstanden, äh, was ich meine. Dann als nächstes schauen wir uns mal ein Geo Package an, zum Beispiel das ähm, Natural Earth. Da kurz zur Information, also das hat jetzt, dieses Geo-Package hat jetzt 135 Layer. Uh, Natural Earth ist ein freier Datensatz, der weltweit, ähm, also auf einer sehr groben Au ähm, Auflösung, äh, Geodaten bereitstellt, also für alle Länder, Flüsse, Berge und ist eben sehr gut geeignet, wenn man jetzt eine, eine Karte von der ganzen Welt machen will und früher waren die ganzen Daten nur als äh, Shapefile verfügbar und heute kann man sich quasi ein großes Geo-Package runterladen, wo dann alles drin ist und jetzt kann ich hier mit OGR-Info eben dieses äh, Geo-Package öffnen, das ist dann meine Datenquelle und habe hier verschiedene Layer und wenn ich jetzt dann mich für irgendeins interessiere, kopiere ich mir das einfach oder sage OGR-Info, Natural-Earth, dann gebe ich äh, diesen Layernamen ein, sage Summary-Only und bekomme hier meine Informationen darüber. Dann gibt es noch, ähm, eine, genau, eine spannende Sache ist, dass ich zum Beispiel mit äh, OGR und GIDA bin ich jetzt nicht darauf beschränkt äh, auf Dateien, die jetzt bei mir lokal auf dem Computer liegen, sondern ich kann auch Dat, ähm, Dateien öffnen, die jetzt irgendwo entfernt liegen. Zum Beispiel dieses GeoJSON, wo ich vorher gezeigt habe von den äh, Chapters von Maptime, das gibt es auch online, da kann ich einfach sagen OGR Info und habe jetzt hier, Einfach nur die URL und äh, genau sehe jetzt, dass es hat jetzt, äh, eine kurze Sekunde gedauert. Ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe. Und das, äh, wenn ich das Datei lokal habe, dann ist es sofort da. Und hier wird eben erst auf dem Internet das runtergeladen und ich kann ganz genauso vorgehen wie äh, mit einer ganzen malen Datei, die jetzt eben lokal vorliegt. Das Gleiche geht auch mit einem WFS Dienst. Äh, nur zu, kurz zur Wiederholung, äh, WFS ist eben einer von den ähm, OGC-Web-Services, ist eben eine standardisierte Schnittstelle, um Vektordaten ähm, auszutauschen. Und ich kann es hier auch sagen, ich habe jetzt, ähm, genau, das ist ein, der WFS-Dienst von der Stadt Salzburg und damit äh, OGA weiß, dass es sich um ein ähm, WFS handelt, muss man vorher noch WFS-Doppelpunkt eingeben. Und jetzt äh, dauert es, was in dem Fall gut ist, weil erst alle Daten geholt werden müssen und jetzt äh, sehe ich hier, ich habe jetzt von diesem ganzen WFS-Service äh, noch ein paar Informationen und alle äh, 55 verschiedene Layer und wenn ich jetzt dann wieder interessiert bin, dann kann ich sagen, ähm, WLAN-Hotspots, kann mir den anzeigen lassen, beziehungsweise jetzt hole ich mir alle Features und kann mir dann... Ähm, gleich mal nur auf der Kommandozeile schnell mal angucken, was da eben so drin ist, ohne jetzt da gleich einen Kugels äh, anwerfen zu müssen. Und wie gesagt, das ist eben für die Datenerkundung ähm, ganz gut geeignet. Soweit jetzt zu den ähm, üblichen Datenformaten. Und genau, man muss es noch dazu sagen, äh, das OGR äh, basiert auf dem Simple Feature Modell. Also das ist ein... Ähm, äh, ein Standard, quasi um Geodaten abzuspeichern und eigentlich die meisten Dateien, mit denen man üblicherweise zu tun hat, sind eben nach dem Simple Feature Standard, ähm, also konform, also Shapefile, Geo, Package, aber zum Beispiel OpenStreetMap-Daten haben ihr komplett eigenes Datenmodell. Und es ist immer ein Problem, wenn man jetzt OpenStreetMap-Daten hat und die dann in ein ganz normales Skills wie QGIS äh, einspielen will, weil man dann die OSM-Struktur in eine Simple-Feature-Struktur reinpressen muss. Und da gibt es ganz viele Lösungen. Also, OGR stellt eben eine bereit, die in manchen Fällen ähm, ausreichend ist, in manchen Fällen nicht. Sonst gibt es auch noch, äh, wie heißt es, äh, OSM to PGSQL. Also, wenn man direkt von OpenStreetMap in äh, PostGIS reinladen will, im POSSEN gibt es, dann gibt es Osmium-Kommandozeilentool, äh, mit dem man auch noch machen will. Und OGR. Ähm, kann, man, kann das eben auch? Und schauen wir jetzt einfach mal eine OpenStreetMap-Datei -Nope an. Die heißt Freiburg-OSM-PBF. Und hier ist, spaltet OGR-Info jetzt die ähm, OpenStreetMap-Datei -Nope in Punkte, Linien, Multilinien, Multipolygone und andere Relationen auf. Es kann, ähm, also kann sein, dass es genau das ist, was man braucht, aber muss nicht zwingend so sein. Und jetzt kann man sich auch mal wieder einen Layer anschauen. Zum Beispiel den Points und jetzt wollen wir nur die Summary haben. Und was hier interessant ist, hier steht Feature Count minus 1, das heißt, der kann die Features erstmal gar nicht zählen. Das heißt also, dass in dem Fall müsste man jetzt quasi die ganze ganzen Details sich erstmal ähm, prozessieren und dann kann man erst die Features zählen. Also das ist quasi eine, eine Möglichkeit, mit OSM zu interagieren, aber hat auf jeden Fall auch ähm, Nachteile. Dann Ähnlich ist mit äh, GPX, da schauen wir uns das auch mal an, wie das aussieht. Da ist es so, dass das äh, GPX, nur noch mal zur Wiederholung, das ist eben ein äh, Format, um GPS-Spuren auszutauschen und äh, das nur kurz zur Info, das kann man sich auch anschauen, also schaut es nicht so attraktiv aus, aber es ist im Prinzip eine XML-Datei, wo alles, äh, jeder Punkt eben abgespeichert ist. Also könnte man sich direkt im Texteditor anschauen und zusammenbauen und OGR kann damit eben auch umgehen und spaltet das wiederum in Waypoints, Routes, Tracks und so weiter auf. Und üblicherweise braucht, ähm, sind die Trackpoints ganz interessant. Ähm, können wir mal reinschauen? Äh, Trackpoints, genau, das habe ich wieder mir alle ausgeben lassen und äh, zeigt dann eben alle meine Punkte an. Und dann gibt es noch äh, Tracks. Ich wieder vergessen hier. Und zeigt mir eben halt dann, ich habe genau ein Feature, nämlich diesen eine, die, die eine Linie, die mein GPS-Track äh, eben darstellen soll und eben verschiedene Informationen dazu. Gut, jetzt haben wir uns äh, angeschaut, wie man Informationen über Vektordaten bekommt. Jetzt äh, verwandeln wir Vektordaten. Und dazu gibt es dann das Programm ähm, OGR to OGR. Starten wir es einfach mal so. Das hat sehr viele Funktionen, wie man hier sehen kann. Und man soll, also wenn man es eben anfängt, wirkt es erstmal sehr überfordernd, aber. Man kann erstmal mit den kleinen Beispielen anfangen irgendwann im Laufe der Zeit äh, lernt man diese ganzen äh, Möglichkeiten äh, besser kennen. Wenn man noch interessierter ist, kann man die man aufrufen. Da steht dann wirklich alles sehr ausführlich drin. Aber, oder beziehungsweise auf der, auf der Website kann man auch alles genau nachlesen. Gut, wir haben ja vorher über Shapefiles geredet und... Ich persönlich mag sie nicht so gern, deswegen konvertiere ich es mir gleich mal. Ich habe hier meinen Shapefile-Ordner. Jetzt lösche ich nur kurz meine vorherige Ausgabedatei. Und sage, ich möchte jetzt äh, mir ein Geo-Package erzeugen. Deswegen sage ich, muss ich jetzt sagen, minus F und mir dann danach spezifizieren, welchen ähm, Vektordatentyp ich haben will. Und ich möchte ein Geo-Package haben. Jetzt nenne ich out.geopackage. Und dann sage ich, was ich jetzt vorher, was ich jetzt als von Input-Datei haben möchte. Da nehme ich jetzt shape und places.shape. Und jetzt ist, äh, habe ich keine Rückmeldung bekommen. Das ist in dem Fall sehr gut. Jetzt schaue ich mal nach, was hier drin ist. Und ich habe jetzt hier eine neue Datei, die heißt out.geopackage. Ich schaue die mir an und habe eben genau diesen äh, Places-Layer äh, drin, kann ich auch noch mal reinschauen und habe eben schnurstracks äh, das konvertiert, ohne dass ich jetzt ähm, Kugels öffnen muss, den Layer reinziehen, dann in äh, Layer-Tree gehen, rechte Maustaste speichern, unter, Pfad wählen und so weiter. Das kann ich dann innerhalb von einer Sekunde äh, mit OGA-to-OGA äh, OGA machen. Das ist eben ein häufiger Anwendungsfall, dass ich äh, Datenformate konvertiere und da muss man auch gleich dazu sagen, da ähm, kommen wir auch noch später dazu, es gibt, man kann wirklich fast alles in alles äh, konvertieren. Ich kann auch beispielsweise mir direkt den WFS nehmen und ähm, konvertieren und direkt ein Geo-Package rausspielen oder ein Shapefile oder ein geo -Chasen. Also ich kann alles mit allem machen und da ist quasi nur, nur der Fantasie dann Grenzen gesetzt. Also das ist ziemlich mächtig, wenn man mal die Grundstruktur verstanden hat. Wir haben bis jetzt haben, äh, alle, die, äh, das Shapefile hat jetzt die, äh, das Koordinatenreferenzsystem äh, 4326, also das äh, Latitude, Longitude, äh, Mercator. Und wenn ich jetzt das äh, in ein anderes haben möchte, dann gibt es dann einen einfachen, äh, eine einfache Option, die heißt äh, minus TSRS, das steht für äh, Target Reference System. Das heißt, ähm, der Layer, den ich reingebe, muss vorher schon eine, ein Koordinatensystem haben. Und dann kann ich jetzt ein neues zuweisen. Das nehme ich jetzt einfach mal EPSG 3857. Das ist äh, web was man hauptsächlich äh, für Webmaps benutzt. Und ähm, ging wieder recht schnell. Dann schaue ich mir mal an, was jetzt drin ist. Ich habe wieder diesen einen Layer. Places minus... So und will wieder zu meiner, ähm, genau, hier habe ich jetzt mein, meine Information zum Koordinatensystem und kann mir unten anschauen, okay, es hat geklappt, das ist für drei äh, zum, für das, in das Koordinatensystem verwandelt worden, ähm, was ich haben möchte und man denkt sich immer, man kann das alles ja auch mit QGIS machen, das stimmt, aber wenn man jetzt beispielsweise 10.000 Layer hat, dann wird es schwierig, das mit QGIS zu automatisieren, das geht sicher auch, aber mit der Kommandozeile, also ob es Linux ist oder Windows, kann man sich ein einfaches Skript schreiben, wo man sagt, für alle Dateien in meinem Ordner sollen sie jetzt verwandelt werden oder die, das Koordinatensystem ähm, umgewandelt werden und damit kann man sich eben sehr viel Zeit sparen oder eben auch ähm, fehlerhaftes Manuelles äh, bearbeiten, eben also vermeiden. Okay, dann... Ein häufiger Anwendungsfall, den ich sehe, ist, dass man eine CSV-Datei hat. Da habe ich auch eine vorbereitet, die kann man jetzt auch mal anschauen. Also es ist nicht sonderlich spektakulär. Ich habe ähm, vier Spalten, ID, Name, Breitengrad, Längengrad und drei Städte, Salzburg, Heidelberg, Trondheim. Und das möchte ich jetzt auch als, ähm, als gültigen äh, Layer exportieren und da kann ich sagen, ja, ich mache das jetzt einfach mal wie vorher, OGR to OGR. Ich habe jetzt mein, ähm, äh, ich will wieder ein Geo-Package haben, nenne das äh, out Geo-Package, also ich überschreibe das alte und als Input nehme ich jetzt eben meine Städte. Ähm, ist schon fertig, schaue ich es mir mal, mal an. Und was jetzt passiert ist, ich habe in meinem Geo-Package einen einzigen Layer, aber hier steht None, also es ist keine Geometrie da. Und wenn ich jetzt mir die einzelnen, die einzelnen Features anschaue, dann habe ich jetzt auch alles ordnungsgemäß eingetragen, aber ich habe eben kein Koordinatensystem und keine Geometrie. Und es ist eigentlich auch logisch, weil woher soll denn OGA wissen, was jetzt Latitude und Longitude ist? Und um das zu machen, gibt es jetzt auch wieder einfach äh, neue Optionen, und zwar heißt die ähm, ähm, Output-Option, obwohl ich kopiere es mir wahrscheinlich lieber, das ist äh, fehlerfreier. <lacht> Genau, ich habe jetzt hier die zusätzliche Option minus ähm, OO, das heißt äh, Output Option und die ist jetzt für jeden, für jeden äh, Layer oder für, jeden, ähm, für jede Datenquelle unterschiedlich und bei CSV gibt es eben halt diese Output Option ähm, X Possible Names, da kann man jetzt angeben, wie, die, wie das heißen soll oder Y Possible Names und wenn ich das eben jetzt starte, dann. Jetzt habe ich irgendeinen Fehler. Ah ja. Ja. <lacht> ich dachte mir schon. Genau. Dann können wir jetzt jetzt nochmal angucken. Jetzt heißt es Output. Und jetzt habe ich einen ähm, Punkt. Jetzt schaue ich mir mal an, was drin ist. Und jetzt sehe ich aber immer noch, oho, das hat immer noch kein ähm, Koordinatensystem. Und da ist eigentlich auch wieder logisch, woher soll OGR denn wissen, in welchem Koordinatensystem ich meine äh, Koordinaten habe. Es könnten jetzt auch UTM sein oder alles Mögliche. Und dazu, um äh, OGA das mitzuteilen, gibt es die Option ähm, A, SRS, also Assign, Koordinatensystem, also weise ein Koordinatensystem zu, wenn noch keins vorhanden ist. Und ich sage das, weil ich das eben weiß, es ist EPSG 4326. Schau mir das wieder an. Output heißt es. Genau, mache ich wieder meinen Trick mit ALSO und äh, habe jetzt hier mein äh, richtiges Koordinatensystem. Genau, und so kann man sich Eben CSV-Dateien äh, in jedes beliebige Format schnell ähm, umwandeln. Wenn ich jetzt sage, ich habe doch eher Lust auf ähm, GeoJSON, dann sage ich jetzt einfach, hier soll es ein GeoJSON werden. Das nenne ich jetzt out.json. Schau mir das mal in der, an, wie das geschrieben ist: out.json. Genau, und habe jetzt hier einen JSON, wo jetzt genau das, was vor MCSV drin war, als äh, GeoJSON ist. Und wie gesagt, jedes beliebige Format, wo man sich äh, vorstellen kann, kann man damit benutzen. Okay, dann häufig äh, hat man eine PostGIS-Datenbank also für die, die sich, äh, noch nicht mit Datenbanken gearbeitet haben, äh, ich kann es nur empfehlen, sich damit äh, zu beschäftigen und jetzt im open source geo hat sich jetzt PostGIS als auch so der de facto Standard durchgesetzt, also lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Es ist eben eine ganz normale Datenbank, die Postgres-Datenbank mit, mit der PostGIS-Erweiterung die dann neben den normalen Datentypen eben noch räumliche Datentypen wie Punkte, Linie, Polygone hat und auch noch ganz viele verschiedene Operationen und ist eben unglaublich schnell und es können mehrere Benutzer gleichzeitig drauf schreiben und lesen und hat eben sehr viele Vorteile, weil man jetzt eben viele Daten hat und viele Nutzer, die gleichzeitig äh, drauf äh, arbeiten. Ich habe Schneide eine vorbereitet, eine Datenbank und um die anzuschauen, ähm, muss ich jetzt hier den, das. Kürzel äh, PG machen und dann ist es so, dass eine Datenbank, ähm, die hat immer sehr viele Verbindungsparameter, jetzt habe ich es mir recht leicht gemacht, weil die Datenbank ganz lokal bei mir läuft. Sie könnte aber jetzt auch am anderen Ende der Welt auf irgendeinem Server liegen. Dann müsste ich jetzt noch angeben, wie der Server heißt, äh, was mein Benutzername ist, was mein Passwort ist. Aber in dem Fall ist es alles schon mal im Computer eingespeichert, deswegen ist es jetzt verhältnismäßig kurz. Und ich habe jetzt hier äh, fünf verschiedene Layer drin. Und die kann ich mir jetzt eben auch... Äh, alle angucken, wenn ich in, äh, interessiert bin, was da jetzt genau ist und bekommen dann diese Info. Jetzt aber die Frage, jetzt möchte ich eben äh, Daten reinspielen. Ähm, genau, was haben wir hier drin? Probieren wir mal die äh, äh, Chapters reinzuspielen. <lacht> OCA to OCA. Dann muss ich jetzt sagen, hier ähm, der Ausgabetyp soll äh, Postgres sein. PGDB-Name ist JakobDB. Und äh, dann PostgresQL wahrscheinlich schon mal nach, ob es geklappt hat oder ich kann auch wieder nach vorne springen. Ja, und ich habe jetzt hier eben noch einen neuen Layer ähm, Chapters dazu und so schnell habe ich jetzt meinen ähm, Layer in Postgres reingeladen und kann das dann auch äh, beliebig weiter benutzen. Da schauen wir uns jetzt noch mal einen Spezialfall an. Und zwar, wenn ich jetzt ähm, mal meine Shapefiles anschaue. Beziehungsweise ich, ähm, genau. Ich will jetzt das eine Shape rein, äh, eins der Shapefiles reinladen, die ich jetzt vorher schon mal gezeigt habe. Nämlich die äh, Countries.shape. Dann plötzlich meckerte und sagt, äh, hier passt irgendwas nicht. Schauen, was los ist. Aha, dann sagt er hier Warnung, ähm, die Geometrie, die man, ähm, also es denkt, dass es ein Polygon ist, aber die Layer-Geometrie ist ein Multipolygon. Das liegt daran, dass jetzt äh, das Shapefile, wo ich habe, ein Multipolygon ist und ähm, OGR erstmal nur mit diesen einfachen Polygonen arbeitet. Und um das jetzt eben äh, zu umgehen, gibt es dann äh, eine zusätzliche Option, die heißt äh, NLT, steht für New Layer Type, also neuer Layer-Typ. Und da kann ich sagen, das soll jetzt promote zu Multi sein, also das soll hoppala, Promote zu Multi und das sagt dann OGA, wenn es jetzt ähm, ein Multityp ist, dann soll jetzt ähm, also im Ursprungslayer soll in der Zieldatenquelle äh, eben auch ein äh, Multilayer erzeugt werden. Das hat jetzt geklappt. Das schaue ich mir noch mal kurz an, ob das auch passt. Und ich habe den eben vorher schon drin gehabt, aber genau, es hat eben jetzt funktioniert, dass ich jetzt das als äh, Multi-Geometrie ähm, reingespeichert habe. Okay, dann kann ich mir das Ganze auch ähm, natürlich den Spieß umdrehen. Ich kann alles, was ich jetzt in der äh, PostGIS-Datenbank habe, kann ich äh, wieder exportieren. Und äh, oft ist es so, dass die Leute... Die, die Geodaten haben wollen, nur Shapefiles wollen und das ist ziemlich unschön mit einer ähm, Datenbank, die als Shapefiles zu exportieren, aber es geht. Ich zeige es euch jetzt einfach mal, Wie, obwohl ich eigentlich kein Fan da bin von Shapefiles zu exportieren, aber man braucht es leider oft genug. <lacht> und das ähm, Gute ist, man kann jetzt einen Ordner angeben, wo die Shapefiles reingespeichert werden und dann gebe ich wieder meine Verbindung an, db-Name, ja, äh, Jakob, db. Ah ja, klassischer Shapefile-Problem. Ähm, ich habe irgendeinen Layer, der mit UTF8 codiert ist und Shapefile kann nur ein anderes Encoding und deswegen gibt es irgendwelche Fehler. Aber jetzt schauen wir mal rein. Ich habe jetzt hier diesen neuen Ordner, mein Ordner und äh, genau, habe einen wunderschönen Ordner mit lauter Shapefiles und die kann ich jetzt dann jemanden zippen und per E-Mail schicken und jemand kann die dann öffnen. Und, aber was, ist, was angenehmer ist, äh, ist, wenn ich eine ganze Datenbank kann ich auch als GeoPackage exportieren. Mein geo und jetzt habe ich hier nur eine einzige Datei und habe eben alle Layer, die vorher in der Datenbank drin waren, jetzt hier im Geo-Package und kann das äh, ganz gemütlich an den Kollegen weitergeben. Und was auch noch äh, spannend ist, jetzt lösche ich das nochmal. Ich kann jetzt auch sagen, ich möchte von meiner Datenbank, möchte ich jetzt nur bestimmte Layer exportieren, dann nehme ich mal diesen Chapters und Places. Also ich habe jetzt, ähm, nur zur Info, ich habe jetzt hier nochmal die Datenquelle angegeben und danach kann ich eben auflisten, welche Layer exportiert werden sollen. Und dann schaue ich mir das nochmal an, mein Geo-Package und habe eben nur diese beiden Layer drin. Das ist eben auch angenehm, wenn man jetzt eine große Datenbank hat und man möchte irgendwas weitergeben, aber nicht alle Layer, dann kann man das auf die Art und Weise machen. Okay, dann gehen wir jetzt. Ähm, jetzt genau, es hatten wir gerade äh, PostGIS, weil es auch kein klassischer ähm, äh, Datentyp ist, wo man jetzt, oder kein ähm, Geodatentyp, wo jetzt irgendwo rumliegt, ähm, als Datei rumliegt, sondern eben als ähm, Verbindung bereitsteht. Und das gleiche eben, mit, wie wir vorher schon gesehen haben, mit. Äh, Jasons oder irgendwelchen anderen Dateien, die im Internet liegen. Da nehme ich mir jetzt wieder mein GeoJSON, das ich vorher schon benutzt habe. Und das kann ich jetzt zum Beispiel auch einfach nehmen und sagen, ich mache jetzt OGA to OGA, will jetzt mein Geo-Package, nenne ich jetzt chapters2.gpkg und gebe das ein und habe wenn ich jetzt schaue, sofort mir aus dem Internet äh, runtergeladen das geo und auch sofort verwandelt in ein Geo-Package oder auch in jedes andere Format, wo ihr wollt. Und das Gleiche probieren wir jetzt noch mit dem WFS. Also ich, oder schauen wir uns nochmal an, OCHA info Genau, es dauert eben, weil es eben aus dem Internet gezogen wird und habe jetzt wieder meine ganz vielen verschiedenen Layer und kann dann sagen OGA to OGA und ich möchte jetzt wie ein GeoPackage haben, wfs-export.geo-package und gebe dann meinen WFS-Layer an und sage aber, ich möchte jetzt irgendein Layer haben. Ich weiß zwar nicht genau, was drin ist, aber... Obwohl, das, ja, probieren wir noch was anderes, das hat irgendwie einen komischen Datentyp. Jetzt wird der runtergeladen und schauen wir mal kurz rein. Ocha info WFS. Und ich habe jetzt eben genau diesen Typ in äh, diesen Layer, als Layer in meinem Geo-Package und kann das sofort weiter verarbeiten und in Kugis oder wo auch immer benutzen. Gut soweit zum äh, Verwandeln von Daten, jetzt kann ähm, OGR und äh, GDAL generell kann auch ähm, Analysen machen oder eben auch äh, Daten jetzt quasi auch spezifischer verarbeiten, also wirklich auch die, die Daten an sich und nicht nur das Koordinatensystem oder den Datentyp und da nehmen wir jetzt einen neuen Layer, schauen wir uns mal an und zwar Places heißt der. Da habe ich jetzt den habe ich ursprünglich von natural Earth und hier sind einfach äh, ganz viele große städte auf der ganzen welt und die haben jetzt die ähm, die spalten name und population und da kann ich jetzt sagen ich möchte ich möchte eine bedingung haben und ich möchte jetzt nur städte haben die eine bestimmte ähm, bedingung erfüllen und Beispielsweise sage ich jetzt, ich mache OGA to OGA, will jetzt was exportieren, ein Esri Shapefile mal wieder und gebe meine Datenquelle an, das ist äh, places, places und hier kann ich jetzt, jetzt mache ich mal eine neue Zeile, damit es ein bisschen übersichtlicher wird, ähm, einen Option einfügen, die heißt äh, where, also eine Bedingung muss erfüllt sein, und zwar Population über 100, oder sagen mal, wir wollen jetzt nur kleine Städte. Und ich habe es vergessen, ja das wird es, jetzt komme ich gerade nicht mehr in die Teile zurück, ich habe den falschen Namen gewählt. Out.shapeplaces, gpkg-places und dann where population kleiner 500.000. Ah ja, ähm, scheint klappt zu haben, nur dass äh, Shapefile wieder Probleme mit dem Encoding hat. Dann schauen wir nach. Hier haben wir dieses Out-Shapefile, info Out shapefile und hier haben wir jetzt ähm, eben nur Städte, die kleiner sind als äh, 500.000. Und da komme ich auch später noch dazu, dass was jetzt in diesem WHERE drin steht, ist im Prinzip eigentlich nur SQL und das ist eben nur ein kleiner Ausschnitt davon. Jetzt haben wir aber noch einen anderen Anwendungsfall und zwar kann man sagen, jetzt machen wir wieder was anderes, äh, machen wir mal wieder ein Geopackage Ausgabe.geopackage von den Places Places und jetzt möchte ich ähm, nur von einer bestimmten Region haben. Und da kann ich sozusagen eine Bounding Box angeben mit Koordinaten. Die schaue ich mal geschwind nach. Hier, da habe ich mir Europa schon mal rausgesucht. Und ging ganz schnell. Jetzt schaue ich mir das mal an. OGR Info, Ausgabe und genau ein Layer, der heißt Places. Places und ich will nur die Zusammenfassung. Und ja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall weniger Features als vorher. Und hier von Extend, also ist nicht die ganze Welt, sondern minus 9, das scheint irgendwo im Atlantik zu sein. und ja, also es äh, ist auf jeden Fall dann nur die Städte von ganz äh, nur die, die bestimmten Bounding Box drinnen sind und ihr werdet euch wahrscheinlich nicht großartig wundern, aber man kann die beiden Sachen auch kombinieren und sagen, ich möchte jetzt nur noch europäische Städte haben, die größer sind als eine Million und schau die mir mal an Ausgabe mal alles und hier haben wir Paris, Rom, Moskau, Istanbul, London und so weiter und eben nur was ich jetzt in Europa habe, es ah, gibt schon mal ganz schön viele, gar nicht gedacht, wie auch immer, also kann man viele Sachen entdecken und äh, wie ich schon gesagt habe, das ist im Prinzip nur eine Erweiterung von ähm, SQL, also dann kann ich jetzt noch äh, Mache ich mal eine neue Zeile, damit es verständlicher wird. Ähm, für die Leute, die SQL nicht kennen, das ist eine, ähm, Abf äh, eine Abfragesprache für Datenbanken und eben speziell dazu gedacht, um in Datenbanken äh, bestimmte Sachen abzufragen, Best Bedingungen zu formulieren und es ist auch eine sehr mächtige Sprache und lohnt sich auf jeden Fall auch, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und da kann ich jetzt... Ein, ein sogenanntes Select-Statement machen, das heißt, ich ähm, wähle mir eine bestimmte Layer aus und sage, ich möchte jetzt ähm, bestimmte Spalten von diesem Layer haben, die auch eine bestimmte Bedingung erfüllen. Und dann fangen wir einfach mal an. Und zwar Select, ähm, was haben wir gesagt, Name und Population. Und der Layer, das haben wir uns gemerkt, hieß äh, Places. Schauen wir einfach nur prinzipiell, ob es funktioniert. Naja, das kommt dann später noch, aber jetzt äh, haben wir jetzt noch mal diese Ausgabe. Schauen wir noch mal kurz nach, ob das jetzt nur Europa ist oder alles. Und genau, jetzt haben wir hier schon mal das Problem, ich habe keine ähm, Layer, äh, das Koordinatensystem ist äh, unbekannt und keine Geometrie und es liegt daran, dass wir vergessen haben, ähm, die Geometrie mit ähm, abzufragen und das ist normalerweise, hat die den Namen äh, Geom. Ja genau, und jetzt haben wir ganz normal unseren Layer mit den bestimmten, äh, mit allen Städten und auch als äh, ordentliche Geometrie. Und jetzt kann ich mit dem Wort where das haben wir ja vorher schon kennengelernt, als nur als OGA-Option, aber jetzt kann ich das auch zusätzlich noch in SQL nehmen und da kann ich jetzt sagen, ich möchte jetzt alle Städte, deren Population äh, größer als 500.000 ist und also äh, mit dem AND-Wort äh, kann ich jetzt noch weitere hinzufügen, also eben wirklich äh, so viel man möchte und ähm, da sage ich jetzt Population soll kleiner sein als eine Million, ich hoffe ich habe das jetzt richtig gemacht <lacht> und und schauen wir mal nach Ausgabe, Places. Ja. Ah ja, genau. Das, ähm, jetzt ist es so, dass ich einen neuen Namen habe und der heißt ähm, Select, was jetzt ein bisschen verwirrend ist. Da muss ich jetzt noch einen neuen Namen geben. Das mache ich mit der Option, Option NLN, das heißt New Layer Name. Und ich sage jetzt einfach Orte. Dann habe ich jetzt hier diesen Layer orte Machen eine Summary und habe jetzt weniger, also ich kann es nicht, obwohl wir können auch sogar die ganzen einfach mal anschauen und schauen, ob das jetzt stimmt. Das hat jetzt eine halbe Millionen, das hat ungefähr eine Million, also meine ähm, Abfrage mit diesen beiden Bedingungen, also über eine halbe Million, unter eine halbe Million hat geklappt und das Spannende ist, ich kann das jetzt, nicht nur mit einer Spalte machen, sondern ich kann das auch kombinieren mit ganz vielen verschiedenen Spalten und ich kann das auch verbinden mit der Geometrie, das heißt, ich kann sagen, ich möchte jetzt ähm, Städte haben, deren Einwohnerzahlen bestimmte Bedingungen erfüllt und ich möchte, dass die in einer bestimmten Region liegen und ich möchte, dass der Name mit A, B oder C anfängt und das kann ich auch alles mit SQL ganz leicht ähm, beschreiben und dann mit ähm, OGA benutzen und dann kriege ich genau diesen Layer, der diese Bedingungen erfüllt. Was ich eben noch machen kann, ist, jetzt wird es langsam ein bisschen unübersichtlich, ich hoffe, ihr blickt noch durch, aber es gibt ja auch was Video, das könnt ihr euch nochmal anschauen. Ähm jetzt kann ich sagen, ich möchte, also ich habe jetzt den ähm, Namen von dem Layer schon geändert und jetzt kann ich auch den Namen der einzelnen Spalten ähm, ändern. Jetzt sage ich, ähm Name soll jetzt einfach Stadt heißen und Population, Bevölkerung und dann schaue ich mir das nochmal an. Und ich habe jetzt hier unten eben bei meinen ähm, Attributen heißt es eben Stadt und Bevölkerung und das habe ich jetzt zum Beispiel auch schon benutzt, um äh, Daten zu zu reinigen oder so. ich habe halt ganz viele Daten gekriegt mit lauter Dat Spaltennamen, die ich nicht verständlich gefunden habe und habe dann jetzt mir ein ogr skript geschrieben, ein längeres, wo ich dann genau für jede einzelne Spalte sage, wie sie dann heißen soll und man kann auch sogar sagen, welchen Datentyp sie dann schlussendlich haben soll und das Angenehme ist, dass es eben reproduzierbar ist, das heißt, ich kann das später auch nochmal machen oder ich kann jetzt, wenn ich einen bestimmten WFS-Dienst habe und dann kann ich mir daraus ein bestimmtes Geo-Package erstellen mit bestimmten Namen, die ich eben haben will von einer bestimmten Region und wenn das WFS dann eine Woche, ähm, wenn der jetzt quasi aktualisiert wurde mit neuen Daten, dann kann ich einfach dieses OGR-Skript nehmen und nochmal durchlaufen lassen, habe genau meinen Layer, den ich haben wollte und vorher hätte ich halt in QGIS wieder den Layer reinziehen müssen und dann wieder 1000 Klicks machen und ähm, genau, wäre viel viel aufwendiger. Man muss sich eben einmal mit, dieser, äh, mit dem Syntax von OGR und vertraut machen und dann geht's. Okay, dann sind wir mit OGR fast schon fertig. Jetzt haben wir noch eine Sache, die ich jetzt auch erst relativ neu entdeckt habe, die ich relativ spannend finde, und zwar sogenannte virtuelle Layer, die einen quasi nur eine Referenz zu einem anderen Layer bilden. Und dazu gibt es das äh, Kommandozeilenprogramm oga2vrt.py und man muss dazu sagen, das ist nicht in der normalen Installation drin, sondern das kann man sich einfach bei dem GitHub Repository irgendwo runterladen. Ich weiß gerade auch nicht mehr genau, in meinem Blog-Eintrag steht es drin. Und es äh, funktioniert so, man ähm, hat eine Datensource, die reingeht und einen ähm, Namen von einem virtuellen File, das rauskommt. Hört sich noch sehr kryptisch an, aber ich erkläre gleich, worum es geht. Ich sage jetzt OTA to VRT und nehme einen meiner Layer, zum Beispiel des Chapters.json, das hatten wir schon öfter, und dann ähm, virtuell.vrt. Ähm, jetzt haben wir irgendeinen Fehler. haben wir vielleicht einen anderen. Mhm. Ah ja, ich habe es falsch geschrieben. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was diese virtuelle Datei kann. Das ist in eine ganz normale Textdatei, äh, in XML geschrieben. Also schaut es ein bisschen wild aus, aber wenn man mal, sich mal kurz mal Zeit genommen hat, dann ist es eigentlich ganz leicht. Ähm, Im Prinzip werden jetzt hier verschiedene ogr layer zusammengefasst und nach außen als eine einzelne Quelle angegeben. Und da kann ich jetzt hier den ähm, Namen steht drin und dann ähm, welche äh, äh, Koordinatensystem ist und welche, äh, welche ganzen Attribute und wenn ich jetzt mit ähm, OGR info ähm, mir das anschaue, dann sehe ich diese Datenquelle, was auch immer das sein mag, hat eben einen Punkt äh, oder einen, einen Layer, der vom äh, Typ Punkt ist und ich kann jetzt auch ähm, die mal editieren. Da kann ich jetzt sagen, ähm, der Name soll jetzt, ähm, sagen wir auch mal, Orte sein und dann schauen wir nochmal nach, virtuell und jetzt heißt er eben Orte, obwohl der ursprüngliche Layer sich gar nicht verändert hat, also jetzt nur eine Referenz und in dem Fall ist es eigentlich relativ langweilig, weil ich habe die Datei ja eh rumliegen, aber wo es dann eigentlich spannender wird, ist, wenn ich jetzt das äh, kombiniere mit zum Beispiel einem entfernten Layer, da kann ich jetzt sagen, mein ähm, WFS-Layer, den ich vorher schon hatte, das soll jetzt eine virtuelle Datei werden. Jetzt dauert es wieder ein bisschen, weil alle Infos vom Internet runtergeladen werden. Und diese Datei ist jetzt relativ lang, Ziemlich lang oder wird jeder Layer einzeln beschrieben und da könnte das jetzt auch ändern, wenn man will. Man kann es hier zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt von manchen Layern nur bestimmte Attribute haben und das kann ich mir jetzt wiederum anschauen. Und habe das jetzt hier als ähm, ganz normalen Layer, den ich jetzt äh, so benutzen kann. Hier ist irgendein Fehler, den ich jetzt gerade auch nicht verstehe, aber ja, wie gesagt, normalerweise funktioniert und man muss auch sozusagen, sagen, dieses Skript, dieses OGR-Virtueller-Layer äh, ist auch nur ein Hilfsskript. Es ist eigentlich ursprünglich dazu gedacht, dass man diesen XML-Datei äh, von Hand bearbeitet und dieses ähm, OGR-VRT äh, bietet einen guten Grundstock und in der Dokumentation online gibt es eben noch viel mehr Möglichkeiten, was mitmachen zu äh, kann. Und was ich auch noch praktisch finde, ähm, also Kugis beherrscht jetzt auch diese virtuellen Layer, äh, zum großen Teil zumindest. Und ähm, was hier jetzt zum Beispiel noch praktisch ist, ich kann dann jetzt eine äh, Datenbankverbindung äh, auch sogar reinsetzen. Das haben wir vorher gehabt: ähm, db, name, Jakob, db und dann pg und Ja, dann habe ich jetzt halt hier meine Datenverbindung äh, drin und Datenbankverbindung. Und dann muss ich jetzt nicht immer meinen, äh, meine ganzen Daten, äh, meine ganzen Passworte und alles mögliche eingeben, sondern ich könnte es jetzt da speichern, muss halt dann auf Security wieder aufpassen, aber es ist auch prinzipiell ein äh, spannendes ähm, Werkzeug. Gut, dann haben wir jetzt fast nur äh, Vektor gemacht. Jetzt schauen wir noch ganz geschwind in. Das ähm, in die Raster rein und zwar haben wir eben hier ein, da wir schon ganz schön viele Layer. Hier oben haben wir ein äh, TIF, das kann man jetzt eben anschauen mit GDAL-Info. Und also das ist Pandora zu OGR-Info und kann mir eben hier die ganzen Informationen ähm, rausholen und insgesamt äh, also gibt es auf jeden Fall extrem viele Möglichkeiten wie man auch mit Rasterdaten und äh, GDAL OCH umgehen kann und äh, also wenn ihr eben viele Rasterdaten habt, dann könnt ihr die auch automatisiert verarbeiten. Also ich hatte eben mal den Fall, dass ich zu äh, so Drohnen äh, Bilder bekommen habe, wo eins irgendwie sehr sehr viele Gigabyte groß war und ich musste dann ähm, die Projektion umwandeln und das war schon mal das Problem, dass ich dann das in QGIS überhaupt gar nicht reinladen konnte, weil das dann irgendwie abgestürzt ist, weil, wenn ich jetzt mehrere Gigabyte Rasterdatei reinlade, dann packt das einfach nicht und außerdem hatte ich einen ganzen Ordner voll und dann habe ich mir eben ein Skript geschrieben, wo ich gesagt habe, ich will jetzt eigentlich nur das ein anderes Koordinatensystem umprojizieren und. Ähm, Macht es, dann habe ich das äh, gestartete Skript, bin zum Mittagessen gegangen, zum Kaffee trinken und danach war es irgendwann fertig. Und genau, man kann sich da recht viel Arbeit ersparen oder auch andere Sachen wie äh, Pyramiden bauen. Also, es, es ist ja auch, ähm, wenn man jetzt ein, eine Rasterdatei zum Beispiel im Geo-Server teilen will oder in QGIS anschauen will, damit es relativ performant geht, dann baut man sogenannte Übersichten oder auch Pyramiden genannt und die kann man auch mit GDAL erzeugen lassen und wenn man das dann wiederum eben für 100 Gigabyte von Rasterdaten machen lassen will, kann man das theoretisch auch mit QGIS machen, aber mit GDAL ist eben sehr viel angenehmer. Gut, dann wäre ich fürs Erste am Ende. Danke. Ja, vielen Dank, Jakob, für, diesen, für diese sehr, sehr ausführliche Demo-Session. Ich ja. denke, für jeden waren dann viele neue Informationen bereit äh, dabei. Wir haben vielleicht Zeit für ein, zwei kurze Fragen. Sonst würde ich vorschlagen, dass man einfach danach beim, äh, beim Schwätzli äh, einfach zusammenkommt und dann äh, Detailfragen erklärt. Also, wem etwas auf der Zunge brennt, einmal da bitte kurz. Nur ganz kurz, sowas wie Union geht auch oder geht da nur Datenbearbeitung? Keine ähm, Analyse? Also, dass man jetzt mehrere Layer miteinander, ja, das geht auch, ja. Okay. Also, genau, es gibt entweder noch die Option Minus Append, heißt die, da kann ich jetzt dann was dazufügen oder auch OGR Merge, da kann man mehrere Layer dann zu einem zusammenfügen. Ja. Ja. Wir transformieren ja ungern nach SRE Shapefile, deswegen traue ich mich gar nicht die Frage zu stellen. Aber ähm, schreibt der OGR auch nach args.de? Ähm, können wir nachschauen? Ich denke also ich, schon, ich, ich dass weiß, es dass zumindest. Äh, ich, ich wusste, dass er das mal gelesen hat. Ich weiß aber nicht, ob er es inzwischen schreiben kann. Ja, also ich habe damit noch nie was gemacht. Aber ähm, also ich kann es auf jeden Fall aus dem Stand nicht beantworten. Ähm, auf, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie unterstützt wird. Aber da müssen wir eben äh, einfach in der Dokumentation nachlesen. Und da wird es dann genau beschrieben. Kann man Daten auch ausschneiden? Also, dass ich jetzt sage, ich habe ein Bundesland für bestimmte Daten und will die auf die Kreise oder Landstädte Städte oder Gemeinde runterbrechen? Also quasi also Ich habe die Landkreise zum Beispiel einzeln. Ja. Und äh, habe jetzt aber die Daten von dem ganzen Bundesland und möchte die jetzt den Landkreisen zur Verfügung stellen. Und kann ich das dann auch damit machen? Achso, dass quasi jeder Landkreis nur den bestimmten ähm, Richtig. Ja, das äh, geht. Also wahrscheinlich jetzt äh, müsste man sich ein bisschen hinsetzen und dann diesen Befehl sich überlegen, aber äh, ja, sollte problemlos gehen eigentlich. Also kann man entweder machen über, ähm, über die Bound oder über die Bounding Box oder über die Geom, da, ob es überlagert, aber also hört sich ein bisschen komplizierter an, aber ich bin mir sicher, dass es geht. Ja. So, dann bitte noch einen großen Applaus für Jakob. Danke.